Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es um den russischen Einmarsch in die Ukraine. Wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, hat Russland einen Offensivkrieg gegen die Ukraine begonnen, was zu zahlreichen internationalen Reaktionen und Sanktionen geführt hat. Darum soll es im ersten Teil des Videos gehen. Für den zweiten Teil haben wir uns mit einem Mikrofon auf die Straße begeben und Menschen befragt, was sie über den Krieg denken und wie relevant das Thema für sie im Alltag ist. In der vergangenen Nacht am Mittwoch auf Donnerstag hat der russische Präsident Wladimir Putin der Ukraine den Krieg erklärt. Das geschah in einer Rede im russischen Staatsfernsehen. Sein Ziel? Die Demilitarisierung und Denazifizierung der Ukraine. Putin behauptet seit Tagen, die Ukraine sei eine faschistische Marionette der USA. Seit dieser Rede rücken jetzt russische Soldaten in die Ukraine vor. Dabei kommen sie nicht nur über die russische Grenze, sondern auch aus Belarus und über die annektierte Halbinsel Krim. Mehr über die Krim und ihre Geschichte findet ihr übrigens in unserem ersten Video zu diesem Thema, was auf der Infocard verlinkt ist. Allerdings wird der Krieg nicht nur mit Bodentruppen geführt, sondern auch vor allem mit Raketen. So gab es bereits vorgestern Berichte darüber, dass zahlreiche Militärstützpunkte der Ukraine unter Raketenbeschutz stehen. Neben dem Atomkraftwerk in Tschernobyl, was mittlerweile unter russischer Kontrolle steht, konzentrieren sich die Kämpfe offenbar besonders auf die Hauptstadt Kiew, mehrere Male wohl bereits der Luftalarm ausgelöst. Heute Morgen wurde die Bevölkerung aufgerufen, Luftschutzbunker aufzusuchen und sie nicht mehr zu verlassen. Außerdem wird immer wieder von schweren Kämpfen in der Hauptstadt berichtet. Es sind also russische Soldaten bereits in die Hauptstadt vorgedrungen. Wie der ukrainische Außenminister Kuleba mitteilte, wurden auch zivile Ziele angegriffen. Er postete auf Twitter ein Bild, das ein Hochhaus zeigt, was von einer Rakete getroffen wurde. In der Nacht gab es laut dem ukrainischen Medium The Kiev Independent um die 50 Explosionen in Kiew. Aber auch sonst dringt Russland immer weiter vor. So soll am Samstagmorgen beispielsweise die Stadt Militopol eingenommen worden sein, die nordöstlich der Krim liegt und an den Grenzen vermeldete der Kreml immer wieder Gebietseinnahmen. Trotzdem hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskij ein Rettungsangebot der USA abgelehnt und sich in Kiew sehr kämpferisch gezeigt. Er soll gesagt haben, der Kampf ist hier, ich brauche Munition, keine Mitfahrgelegenheit. Auch sonst meldet sich der Präsident immer wieder per Videobotschaft zu Wort und hat die Bürger dazu aufgerufen, die Hauptstadt zu verteidigen. Wie Journalisten vor Ort berichten, waren viele Menschen in der Ukraine doch sehr überrascht, dass Russland tatsächlich einen Krieg gegen ihr Land startet und hatten offenbar nicht damit gerechnet, dass der Einmarsch so schnell kommen würde. Die Bundesregierung hatte bereits vor Beginn des Kriegs Sanktionen gegen Russland angekündigt, nämlich als Präsident Putin die Volksrepubliken Luhansk und Donetsk anerkannt hat. Schon am Dienstag hatte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock gemeinsam mit ihrem französischen Amtskollegen verkündet, es werde harte Sanktionen geben. Diese folgten dann auch auf EU-Ebene und trafen neben Banken auch russische Einzelpersonen aus der Wirtschaft. Zudem wurde die Genehmigung für den Betrieb der deutsch-russischen Gaspipeline Nord Stream 2 gestoppt. An dieser Stelle ein kleiner Eintrug mit aktuellen Informationen. Am Samstagabend wurde dann auch noch bekannt, dass die Bundesregierung jetzt doch Waffenlieferungen an die Ukraine erlaubt. Daher können Medienberichten zufolge jetzt die Niederlande, 400 deutsche Panzerfäuste, an die Ukraine liefern. Bisher hatte die Bundesregierung Waffenlieferungen an die Ukraine immer abgelehnt, mit der Begründung, dass man nicht in Krisenländern lieferer. Die nächste Welle der Sanktionen folgte dann nach der russischen Kriegserklärung gegen die Ukraine. Beispielsweise schränkte die Europäische Union die Ausfuhr an verschiedene Branchen Russlands stark ein. Davon betroffen sind die Luftfahrt, die Eisenbahn und auch die Technik- und Elektronikbranche. Aber nicht nur die russische Wirtschaft ist betroffen, auch kreml Putin und sein Außenminister Lavrov selbst werden auf die Sanktionsliste der EU gesetzt, was dazu führt, dass ihr mögliches Vermögen in der EU eingefroren wird. Dieser gezielten Sanktion auf wenige führende Politiker hat sich auch die US-Regierung angeschlossen und setzte noch weitere Personen auf die Liste wie den russischen Verteidigungsminister Shoigu. Dieser Schritt sei sehr ungewöhnlich, wie das US-Finanzministerium mitteilte, solche Sanktionen gegen Staatschef würden sonst nur gegen Despoten wie Kim Jong-un oder dem syrischen Präsidenten al-Assad angewendet. In der Nacht deutscher Zeit hat der UN-Sicherheitsrat eine Sitzung in New York abgehalten, in der über eine Resolution abgestimmt worden ist, die den russischen Angriff verurteilen sollte. Die Verabschiedung ist jedoch am russischen Veto gescheitert, was die elf dafür Stimmen egalisierte. Zu erwähnen ist noch, dass China trotz der engen Zusammenarbeit mit Russland nicht gegen die Resolution stimmte, sondern sich enthalten hat. Der chinesische UN-Botschafter Zhang Yun meinte dazu, China ist zutiefst besorgt über die jüngsten Entwicklungen der Lage in der Ukraine. Jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, den wir nicht sehen wollen. Wir glauben, dass die Souveränität und territoriale Integrität aller Staaten respektiert und die Ziele und Prinzipien der UN-Charta allesamt gewahrt werden sollten. Es ist also eine leichte Distanzierung zu hören, auch wenn die beiden autoritärregierten Staaten eigentlich als Partner gelten. Andere Partner Russlands halten auch trotz des Einmarschs zu Putin, so zum Beispiel Kuba, das ein sehr angespanntes Verhältnis zu den USA hat, oder auch Venezuela und Iran, die beide die NATO als Problem sehen. Syriens Präsident Assad ging noch einen Schritt weiter und lobte den Einmarsch ausdrücklich. Er sagte, es werde nun ein geschichtliches Gleichgewicht wiederhergestellt. Eine besondere Position hat Indien. Das Land muss den Spagat zwischen den demokratischen Werten einerseits und andererseits der engen Zusammenarbeit mit Russland schaffen. Daher wurde zwar zu einem Ende der Gewalt aufgerufen, allerdings weigte Präsident Modi bisher keine Sanktionen. So viel zur Faktenlage und damit zu dem, was die Menschen, die wir befragen durften, uns gesagt haben. Zuerst einmal haben wir gefragt, wie relevant der Krieg für sie ist und welche Auswirkungen er auf den Alltag hat. Also wie relevant fanden Sie das Thema für Sie persönlich? Ziemlich relevant, um mich sagen. Merken Sie das also irgendwie im Alltag oder gucken Sie auf der Nachrichten Nein, oder? Gar nicht. Also Ja, inzwischen in den Nachrichten, das ist ja überall präsent so, aber jetzt auf mein Leben wirkt sich das halt nicht aus. Vor allem im Leben in Deutschland, also da passiert sowieso nicht viel. Also relevant nur insofern, dass man es natürlich überall hört und äh, ja. Ich finde es Deutsch gesagt, scheiße. Ne? Also ist dann persönlich für Sie auch Änderungen, die Sie jetzt dann merken? Oder? Ja, natürlich das? noch nicht. Im Moment ist natürlich erstmal die Ukraine äh, am stärksten ja. betroffen, klar. Aber äh, wenn es auf die Ukraine beschränkt bliebe und, und die ganzen Wirtschaftssanktionen, äh, die haben natürlich Auswirkungen auf uns alle. Die Wirtschaft wird erstmal runterfahren, äh, Aktien werden runtergehen, Energie wird teurer werden. Also das würden ja. wir dann schon merken. In Deutschland sind ja zahlreiche Karnevalszüge wegen des Kriegsbeginns abgesagt worden. Auch dazu haben wir gefragt und eindeutige Antworten bekommen. Ja, finde ich gut. Also, äh, ich bin jetzt auch nicht so der Karnevalsjäck, aber äh, mir wäre jetzt auch nicht wirklich danach, richtig Karneval zu feiern, wenn ich weiß, dass in zwei, fünf Stunden entfernt die Leute um ihr Leben kommen. Finde schon richtig. Wenn Karnevalszüge abgesagt werden für Friedensdemonstrationen, ist das dann auch zu viel? Nein, überhaupt nicht. Ich finde das gar nicht. Also, gerade die Karnevalszüge. Äh, Verstehe ich eh nicht, dass die Corona-Zeiten jetzt stattfinden. Kann ich so nicht ja, nachvollziehen. Ja, ich konnte mit Karneval an sich nicht wirklich viel anfangen, weil ich Muslim bin. So, ne? Da ist auf jeden Fall so ein vieles zu viel geiler. <lacht> Eine weitere Frage, die wir gestellt haben, war, ob die aktuelle Berichterstattung in den Medien übertrieben ist. Hierbei die meiner größtenteils einheitlich, wenn auch mit einer Ausnahme. Man sollte sich schon drum kümmern, aber das halt manche Themen auch nicht untergehen sollen. Aber es ist halt schon ein scheiß wichtiges Thema. Ne? Ich würde einerseits sagen, zum einen ist es mal, sag mal, nicht falsch verstehen, positiv, dass man nicht immer nur noch was vor Corona hört. Ja, aber natürlich, das ist natürlich auch ein Scheißthema. Ne? Also, bevor es jetzt permanent immer weiter mit Corona geht, bin ich ganz froh, dass es mal andere Themen gibt. Aber äh, ja, über den Krieg hört man natürlich nicht gerne Also, ich denke mal, die Berichterstattung ist schon in Ordnung. Nein, ist das ist ein neuer Krieg so. Ne? Also das, da müssen auf jeden Fall die Leute auf dem neuesten Stand sein. Das, ich Das ist ja auch vor unserer Haustür so. Ne? Das ist es dann jetzt zu viel Berichterstattung, wenn jetzt, dass nur noch über die Ukraine berichtet wird? Oder? Und zu viel einseitige Berichterstattung. Die andere Seite kommt nie zu Wort. Das finde ich sehr traurig, aber das ist immer ein Konflikt. So, die eine Seite berichtet ihre Meinung, die andere hat ihre Meinung und es gibt da keinen Dialog. Und schon seit Monaten kein Dialog mehr. Da ist doch die Medien... Landschaft in der Regel, nicht alle, sehr kurz, sehr einseitig, argumentativ, oft auch sehr falsch. Während mhm. unserer Umfrage hat sich gezeigt, dass die Befragten teilweise tatsächlich Angst vor einem Krieg auch in Deutschland haben, was ich persönlich nicht unbedingt erwartet hätte. Ja, ich gucke jetzt nicht mehr so viel nach, weil es mir unheimlich Angst macht. Ja? Aber ich finde es erschreckend, mhm. so ein kleiner Mann da, so ein narzisstischer kleiner Mörder ich, ich da man, nach und ich da, nicht, auf die Beine stellt. Ne? Der ist verrückt, den müsste man wirklich bis zu seinem Lebensende einsperren. Ne? Glauben Sie, dass dann der Krieg auch jetzt irgendwie in Deutschland oder so mehr so Auswirkungen ich kommt? Oder das ich das will es nicht hoffen. Das ist so verrückt, man weiß nicht, da wenn der austilt total, was er in seinem ja. dann macht. Ist es denn realistisch, dass der Krieg auch in Deutschland könnte? Ich hoffe, dass es nicht passiert. Ich weiß nicht, wie konkret die Gefahr wirklich ist. Ich, mein Verstand sagt mir nein, aber wie gesagt, also es ist einfach schwierig. Weil, also Dem brauche ich jetzt eigentlich alles zu so, benennen, Engel getrieben wird oder hat kein auf einmal das ganze Geld wird eingefroren. Ich weiß nicht, wie er reagiert. Also ich bin ja etwas skeptisch, aber ich hoffe nicht. Ja, das ist schon sehr relevant. Ne? Man hat ja Angst, dass der Krieg überweist. Und auch nach Deutschland tatsächlich. Ja, tatsächlich. Aber hier war das Bild zweigeteilt und so gab es auch Befragte, die gesagt haben, dass jetzt zurzeit keine große Gefahr für Deutschland besteht. Also dann, dass die auch nach Deutschland kommen könnte, oder? Was hat sie das für realistisch? Nicht sehr. Ich sehr denke mal, das wird vorher gelöst. Ich habe gerade auch gesagt, ich denke mal, die Ukraine wird jetzt eingenommen und dann ist das erstmal für uns solche politisch. Deutschland vielleicht jetzt noch nicht, aber äh, baltische Länder, Polen, Ungarn äh, würden wir ganz schlimm. Haben. Ja. Es ist schwierig. Deutschland ist ja Mitglied in der NATO und ich denke, wenn Russland sich das wirklich trauen würde, das zu machen, dann gäbe es aber wirklich richtig Stress mit der ganzen NATO. So. Und ich denke nicht, dass sie so dämlich sind und das machen. Weil letzten Endes gibt es dann keinen Gewinner, kriegt ja sowieso nie einen Gewinner. Ne? Es gibt über Verluste auf beiden Seiten. Ich hoffe, ich denke, dass das bei der Ukraine bleiben wird. Aber man macht sich ja halt trotzdem Sorgen um. So viel erstmal zur Lage in der Ukraine rund um den russischen Einmarsch. Die Situation verändert sich natürlich immer weiter, deshalb sei kurz angemerkt, dass die Infos den Stand vom Morgen des 26. Februars haben. Gibt ihr gerne hier auch unser erstes Video, wo es auch ausführlich um die russisch-ukrainische Geschichte geht. Oder ihr klickt hier auf ein anderes Video, was YouTube euch empfiehlt. Vergesst so oder so nicht den Kanal zu abonnieren und noch wichtiger die Glocke zu aktivieren. Und dann sehen wir uns später nächsten Samstag wieder. Bis dahin, ciao.